Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich wurde vor ganz langer Zeit schon mal von einem Zuschauer gefragt, zeig doch mal Dysim und ich habe es echt lange, lange verpasst und ähm, ja, jetzt habe ich es auf der Pico entdeckt und hab, dachte mir, komm, da machst du jetzt mal ein Video zu und äh, das ist wirklich ein First Impression Video, ich habe mir das Spiel noch vorher nicht angeschaut, ich möchte jetzt mit euch wirklich mal reingehen, und um zu schauen, ja, nimmt einen das Spiel mit, wird alles gut erklärt und ja, wir würden jetzt, äh, wir sollen jetzt hier ein Waldwunder drauf werfen und äh, das öffne ich mit A. Das machen wir jetzt einfach mal. Ein Waldwunder. Oder muss, muss ich jetzt hier? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Eden, dies ist die Quelle deiner Stärke. Menschen brauchen Nahrung Holz Kann ich dir selber irgendwie Regen, Heuschrecke. So, komm, wir machen jetzt noch mal hier so. Wir haben fünf Holz gesammelt. Wasser braucht man natürlich auch, ne? Ich die den Ketzer der ist Der K Ah, da. Uh -oh. ah, der Ketzer ist tot. Wie benutze ich das? Warum benötigen Sie ein Grünland? So, aber Wälder brauchen Sie natürlich auch. Ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen. Menschen sind Forscher, und jetzt? Ist doch nicht schlecht, oder? denn hier? Zum Bauen benötigen sie Grünland. Ja. Ach, komm so, wie können wir können uns hier bewegen. Stickdrehung, Griffsteuerung. Gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Teleport, weiche Bewegung. Guck mal, ich kann reinzoomen. Wow! <lacht> ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Aber gut, muss man mit klarkommen. Guck ne? mal, wenn man die denn da. <lacht> so, packen wir hier noch was ab. Noch meine Graslandschaft hier so, damit sie auch ein bisschen bauen können, ne? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich bin ein guter gott. Jeden erreicht die Antike, auch guck mal. Die werden immer größer. Holz haben die jetzt genug? So. Gut. Was sind da oben eigentlich? Durch ja. Heuschrecken. Heuschrecken. sind bestimmt nicht gut, oder? <lacht> so, dann kann ich das so packen, dass die müssen die weitermachen können hier jetzt. Ah, okay, jetzt müssen wir mehr Steine, Steine bauen. Ne? Okay. Mhm. Jetzt brauchen wir nämlich mehr Steine als die Felder. Wir räumen hier jetzt mal auf. Ach, guck mal, die freuen sich auch. Die gehen gerne zur Arbeit. Der angelt gerne. Die auch halt Boote bauen. Das wäre noch interessant. Oh, guck mal hier. Ich habe jetzt, hab jetzt mehr. Das ist ja cool. So, ich will, ich will Berge. Definitiv müssen hier Berge. So. Machen wir hier einen hin irgendwo, oder? Ja. Hier? Okay. Regenerieren. Das ist ein Regenerieren. Ja, probieren wir probieren mal. Ein Omen. Inspiration. Wir machen einen Omen. Feiert mich! Unsere, unser Punktestand? Was wir an, an Sachen noch wirken können? So, Nochmal. Ich würde fast sagen, dass man hier noch mal ein bisschen Gras setzt. ...die auch noch bauen können, wenn sie wollen, sich vergrößern können. Also für Leute, die gerne wirklich Aufbauspiele machen, ist es mit Sicherheit super. Ich bin jetzt da nicht so der Riesenfan von, aber trotzdem ist es schon, schon cool gemacht, muss man sagen. Hier nochmal. ein Ja, muss aufgebaut werden. Na, guck mal, ich kann, ja, ich kann ja auch so bauen. So. Und wenn wir da noch Wälder hinbauen. So, jetzt bin ich zu weit so. Ich mal ein bisschen so. Mal schauen, ob die da irgendwann auch... Okay, jetzt haben wir keine, äh, keine Punkte mehr. Aber... Guck mal, die haben, die haben eine neue Dings gebaut hier. Eben. Oh, Stadt. Oh! Guck mal, jetzt haben wir sogar noch mehr. Guck mal, ja wie ich gesagt habe, die haben dann hier einen Steg und dann versuchen die wahrscheinlich auch irgendwann rüberzukommen. So, warte mal. Mal ja. mitgucken, Versteuerung komme ich noch nicht so klar mit, muss ich sagen. So. Ähm, machen wir hier nochmal eins. Die Mine denn? 150. Jetzt habe ich aber. So. Wir müssen mal ein bisschen mehr hier bauen, oder? Ich habe auch noch einen Vulkan. Ach, eine Oase. Ja, die passt aber eher hier hin, oder? Oh, da ich ein netter Gott bin. Lass ich schnell regnen, ne? Ich bin ein, ein sehr, sehr gutmütiger Gott. wird natürlich jetzt immer größer und größer und undurchsichtiger, aber schon, schon cool, was man hier so machen kann. Nicht genug Mana. Wie viel brauchen wir? Zwei. Achso, okay. Da müssen auch noch ein bisschen warten. Ne? Oh. Feuer, Feuerräume nicht. Das ist ja böse, böse, böse und das sind so gute Sachen wahrscheinlich. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ach guck mal, da hat einer ein bisschen was... <lacht> Der hat auch Spaß wieder da dran. <lacht> Sehr gut. Ja. Kann man den eigentlich ein bisschen unterstützen, ne? das wir ihm nochmal... mal Na. ein bisschen Wald, ihm geben. Wissenschaftler, Mensch, oh! 200 kosten Wissenschaftler, okay. Was ist, was ist denn Sakura? Das machen wir ein bisschen ab. Als erstes sind erstmal Menschen oder Wissenschaftler. Boah, jetzt versuchen wir, wir werden hier Wissenschaftler positionieren. Hallo. So, mal schauen, wie das jetzt hier vorangeht. Müssen wir natürlich auch Steine noch, ne? das aufbauen können. Na, guck mal, die wissenschaftliche Schaffenden schaffen den Ami da. Ja. Okay. Tiere haben sie hier noch nicht, ne? Ja, der Wissenschaftler, der, der versucht ja alles. So, die Mine können wir den auch, auch scheren, oder? Was macht denn hier. Ja, ihr, braucht, ihr braucht mehr Steine, ne? Ja. So, also damit müsste aber jetzt noch langsam was anfangen. Auch gucken mal, da hat wieder auch einer gebaut. <lacht> Kann man den denn jetzt hier? Wenn ich jetzt hier einfach was nehmen wir das an, als Holz, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus. Sollen wir mal Regen schenken? Sind wir noch nicht? Was machen denn hier unsere unser Wissenschaftler? Lebt Und hier kann man den aber also auch mal genau wie entwickeln die sich denn, wenn wir den jetzt hier mal richtig. Wie entwickeln die sich denn, wenn wir hier mal ein bisschen Regen geben? Das müssen wir auch nicht machen. Auf ja, mehrere können wir natürlich auch so, dann Das sieht ein bisschen, bisschen netter aus hier. Was machen die denn da mit dem Priester? Fleisch, die brauchen alle, die brauchen Tiere. Fell, die brauchen auch äh, Regeneration, ne? Regeneration. Das ist aber schon krass, wie schnell hier alles kommt. Wachsen und gedeihen hier. Schon cool. Aber ja, das gibt also auch einen Stein. Aber ne? oh, weg damit. <lacht> ja. Müsste jetzt ja. für euch drin sein, oder? So. Habt ihr Stein? Besser zu. Zu wachsen. Also Holz haben wir erstmal genug. Wir brauchen auch Fleisch, also Tiere. Wachsen auch ganz gut, finde ich. Macht schon Spaß, so zuzuschauen, wie die so wachsen und gedeihen. Schade, dass die so klein sind, dass man nicht so wirklich sehen kann, wie die ausschauen, weil näher kann, die sind halt sehr, sehr, sehr klein. Guck mal hier, die, das wird aber langsam, ne? Das wird langsam. Hier sind auch überall Stege. Wissenschaftler. <lacht> Wissenschaftler dürfen nicht fehlen, ne? Eine Seuche ist aufgetaucht. Oh. Oh, heilen. So, Seuche ist weg. Denn hier noch alles. Sumpf, Sumpflandschaft. Hm. So, machen wir hier nochmal. Ja. Geplant. Oh, guck mal. Ich glaube, das macht sich bemerkbar, dass hier der kleine Wissenschaftler ist steckt. legt. Ah, braucht Steine, Stein. oben fliegen. Es sollte kein Architekt werden, aber ich finde es trotzdem cool, wie, die, wie sich da überall was entwickelt. Guck mal, hier sind auch schon ein paar Leutchen jetzt am Leben. Die werden hier verbunden durch eine Sumpflandschaft. Jetzt habe ich es begriffen. Wenn ich die Grifftaste drücke, kann ich mich auch so über die Map ziehen. Ah. Ah, cool wäre noch, wenn ich die mit drehen könnte, kann ich aber nicht. Das geht nicht, aber, aber so ist es trotzdem cool. Gefällt mir. Kann ich ganze Berge rausreißen. Was ist denn die Lehre? Muss natürlich auch Ah! Alter Vulkan. So, und hier ist eine Mine. Oh, nein. So, Erstmal Gras. Und dann können wir da eine Mine hinlegen. machen. So, guck mal. Für die, für die armen Favia. Na. <lacht> so, was macht unsere Siedlung mit dem Wissenschaftler? Der ist auch schon ganz gut dabei. Natürlich hat man hier dann immer, was brauchen die? Hier, Fälle fehlen überall. Ja, da muss man natürlich mehr führe. Aber hier tut sich auch noch nicht viel nicht viel mit dem Priester. Ne? Was ist denn, wenn man hier Menschen hintut? Also, ein cooles Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir. Das kann man ja echt so lang weiterspielen, ne? So, wir können jetzt sagen, hier kommt Donner. Ja, war Böse. Macht eure Arbeit, ihr niederes Volk. <lacht> oh, oh, komm, ich setze halt wieder hin. <lacht> Kann man die auch hier. Hallo. Hallo. Und was steht denn da jetzt? Arbeiter. Furchtlos, fleißig. Alter 15, LP 100, Status gut. Hier. Aber... Hi. Hi. Du arbeitest ab jetzt hier. Hi. Hey. Fleißig. Okay. Hello. Hup. <lacht> Hi. So von der vom Eis hey, hey. in die Wüste. Überall, wo man was macht, bauen die. Wahnsinn. So, jetzt machen wir hier mal ein Feuer. Oh, das geht aber schnell, du. Das geht aber schnell. Oh, das Feuer hat sehr viele Leben gekostet, aber Der Priester ist auch tot, aber erst, erst, wenn was Schlimmes passiert, dann kann man es Neues er erwachsen. Oh. Ja Leute, ich würde sagen, beenden wir hier das Video, das ist Dysim und äh, ja, Witziges Game. Ich würde gerne eure Meinung auch dazu wissen. Habt ihr das schon irgendwie mal gezockt? Habt das schon mal auf dem Schirm gehabt? Also, ich glaube, hier kann man richtig riesige Welten erschaffen und äh, ja, sich dann immer wieder um die ganzen Völker kümmern und so. Ganz nettes Game, ganz nettes Aufbaugame. Und äh, ich weiß nicht, was hier noch alles freigeschaltet werden kann. Aber bevor wir jetzt Ende machen hier, Wirbelsturm. Ja, man muss auch schon mal ein böser Gott sein, ne? Das geht halt nicht immer. <lacht> das ist doch mal ein geiles Ende. Ach guck mal, die verstecken sich sogar. Wie cool ist das denn? Und das jetzt wieder reparieren. Ja, das war der Wirbelsturm und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Also, ich fand es fürs First Impression Video fand ich echt super. Also, mir hat es gut gefallen. Man wird auch ein bisschen ja, begleitet, sage ich einfach mal. Man ist auch relativ schnell zu merken, was äh, muss man hier machen und äh, ja, was kann man machen. Es kommen immer weitere Schritte hinzu, was man bauen kann und was man den Leuten Gutes oder Schlechtes tun kann. Also echt cool gemacht und äh, ja, ich finde es cool. Von mir kriegt es auf jeden Fall erstmal eine First-Impression-Empfehlung. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt auf Abo drückt und einmal ein Like raushaut. Und äh, ja, ich würde sagen, Dankeschön, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.